Hallo, ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Video, nämlich wie ihr mit wenigen Zutaten eine richtig leckere Bratensoße oder braune Soße hinbekommen könnt. Und am Ende vom Video gebe ich euch nochmal so ein, zwei Ideen, wie ihr die noch verfeinern könnt. Also, los geht's! So, das ist also die fertige Soße, ihr habt sie gerade gesehen. Ich hatte ja eingangs gesagt, ich gebe euch noch ein paar Tipps mit. Wenn ihr die Soße zum Beispiel so ein bisschen ins Weihnachtliche bekommen möchtet, dann gebt einfach ein Lorbeerblatt dazu oder zum Beispiel ein, zwei Nelken. Und wenn ihr es ein ganz bisschen festlicher und vielleicht noch etwas runder haben mögt, dann gebt ihr noch ein bisschen Rotwein dazu. Und so könnt ihr dann im Prinzip mit dieser Soße auch noch so ein bisschen spielen und euch die je nach Anlass so ein bisschen anpassen. Okay, wenn ihr die nachmachen wollt... Hier unten drunter direkt findet ihr alle Zutaten und auch die Art der Zubereitung. Und wenn ihr sonst noch Fragen an mich habt oder Rückmeldungen, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an markus.veganic.de. Dann war's das für heute und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!